Mit wem besprichst du Intimes? Ja. <lacht> nicht mit meiner Gabi. Ich hab nicht einen. mit meiner Gabi. <lacht> äh, man Ach, nee, du musst das beantworten. Ich. Wir können ja beide beantworten. Ja, also ich bespreche Intimes eigentlich mit ja meinen Freunden. So. Aber Nicht mit allen deinen Freunden. Nicht mit allen, also mit Dieter oder mhm. mit Christian oder. Oder natürlich auch mit Ärzten, ne? kann man auch Intimes besprechen, wenn man irgendwie ja, Probleme hat. wenn du da einen Arzt des Vertrauens hast. Ja, habe ich auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ja. Also ich mache das auch äh, mit, mit meinen besten oder mit meinen beiden besten Freunden. Ja. So.